Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute dachte ich, drehe ich einfach mal ein Lava-Video, weil eigentlich sollten heute ähm, Pinsel kommen von BH Cosmetics, aber ich habe eben eine E-Mail erhalten, dass die erst am Donnerstag kommen, also dass es sich verspätet. Warum auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, wusste ich jetzt nicht, was ich anders drehen soll. Und da habe ich gedacht, es gibt doch so viel zu erzählen und dann lege ich einfach mal los. Ähm, die erste Sache ist ja das, was mich immer noch beschäftigt, das mit dem Coronavirus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil einerseits machen die alle Panik in der Presse und auf der anderen Seite sagen sie aber, es wäre für einen gesunden Mensch ungefähr so wie wenn er erkältet wäre. Jetzt stellt sich für mich die Frage, was denn nun? Ist es so schlimm, dass wir alle Isolation haben müssen und daheim bleiben müssen oder kann man es lockerer sehen? Weil auf der einen Seite wird Panik gemacht, dass man daheim bleiben soll und ja, nicht in großen Menschenmassen, das ist klar, wenn so ein Virus ist, aber ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was davon halten soll, weil, ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung, was davon halten soll. Irgendwie macht es an ja mir schon auch Angst, aber ich finde jetzt so komplett, sich von allem zu isolieren und nicht mehr rauszugehen und gar nichts mehr machen, Finde ich auch irgendwie voll übertrieben, keine Ahnung. Aber ähm, ja mit den Hunden werde ich natürlich nach wie vor rausgehen, solange es irgendwie geht und nicht äh, von oben gesagt wird totale Isolation. Solange werde ich dann schon noch Gassi gehen, ich hoffe es geht. Aber ach, mein Nagel. Mann. Naja dem auch sei. Es läuft gerade parallel auf der Fernseher, aber ohne Ton. Und die Waros sind auch hier. Mina sagt mal hallo. Sag mal hallo zu den Followern. Dann nicht mein Make-up lecken. Du sollst Hallo sagen. Hallo. Hallo. <lacht> ja, jetzt habt ihr Mina auch noch mal gesehen auf YouTube. Sonst ist er ab und zu nur ähm, in meinem Store, auf Instagram. Ja, also ich bin noch nicht vom Coronavirus befallen und der Max auch nicht und meine Eltern auch nicht. Und meine Tante auch nicht. Aber ähm, ja, man weiß ja nicht, ob es einen nicht vielleicht sogar irgendwann trifft. Oder ob man es sogar schon hat und hat überhaupt keine... Ähm, Symptome, aber man kann es ja trotzdem haben und andere anstecken. Und ja, ich habe anfangs, als es aufkam, gehört, dass man sich auch am Hund anstecken kann. Jetzt hat mein Vater gestern aber mir erzählt, dass er mitbekommen hat, dass man von Tier zu Mensch und umgekehrt sich nicht anstecken kann. Bleibt abzuwarten, was jetzt wirklich Sache ist. Mädchen spielt hier mit ihrem Spielzeug und der Goofy schläft, Ferbi schläft auch. Der liegt auf der Couch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist halt ein schwieriges Thema und jeder sagt was anderes. Ich habe dazu auch keine richtige Meinung. Es ist halt einfach schwierig im Moment und wir müssen einfach abwarten und hoffen dass es Stück für Stück jetzt sich abbaut wieder. Aber die Sache ist auch die, wir wollten ja im Mai nach Österreich fahren, zu Max' Familie. Und Max' Mutter hat auch dann Geburtstag. Aber das können wir ja knicken. Wir kämen gar nicht aus dem Land raus, nach Österreich rein und dann wieder zurück. Und wenn dann nur mit hin, zwei Wochen Quarantäne, und zurück zwei zur Wochen Quarantäne und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Dann hängen wir da in Österreich nur in der Bude rum. Da habe ich dann auch keinen Bock zu, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe nur, dass der Tunesienurlaub im Juli funktionieren wird. Weil ich habe mich so halt darauf gefreut und ich freue mich natürlich immer noch. Aber ich habe auch so ein bisschen ja, Zweifel dran ob das überhaupt stattfinden wird wegen dem Virus halt, muss man abwarten und ich habe ja auch im April Geburtstag am 14. und dann werde ich wahrscheinlich auch nicht feiern können. Es hat alles doof im Moment, es oh, macht mich ganz aggressiv irgendwie, dass man nichts mehr machen kann. Ich kann nicht mehr zur Edith gehen in die Kneipe, die hat wahrscheinlich auch schon zu. Ja, aber der Wachstelung, der bleibt auf, weil das ja ein Grundbedürfnis ist, dass die Leute waschen können. Und demnach bleibt der auf. Ja, aber ob man sich da dann nicht was anfängt, ist auch wieder die andere Sache. Weil da kommen ja auch Leute und ich weiß es nicht. Echt, das ist so ein Kack mit diesem ganzen Coronavirus, wir sind alle verunsichert. Keiner traut sich mehr fürs Loch. Alles wird geschlossen. Jetzt wollen sie wahrscheinlich dann im Supermarkt auch nur noch ein paar Leute reinlassen und die anderen müssen warten, so wie ich das mitbekommen habe. Es ist echt voll der Kack. Also, meine Tante, mit der habe ich heute telefoniert, die hat auch gesagt, so etwas hat sie in ihrem ganzen Leben noch nicht erlebt. Die hat ja vom Krieg noch so ein bisschen mitbekommen. Aber, dass es ein Virus gibt, der weltweit so streut und dass so ähm, harte Maßnahmen getroffen werden, das hätte sie noch nicht erlebt, hat sie gemeint. Und ja. Was soll man dazu sagen? Ich bin, ich bin sprachlos, ich habe nicht wirklich eine Meinung dazu. Ich irre genauso im Unwissen wie ihr wahrscheinlich. Keiner weiß ja richtig, was der Sache ist und was da abgeht, aber wir müssen warten und ja, einfach hoffen, dass es sich bald erledigt hat. Zumindest, dass die Ansteckungsquote runtergeht. Weil wenn der einmal die absolute Spitze erreicht ist, hat mir mein Mann erklärt, dann fällt es auch wieder ab. Hat er ein Auf jeden Fall. Ja. Ich warte jetzt heute noch auf den Wimpernkleber von Do. Ich habe mir den Rosen bestellt, weil ich gegen den Blauen allergisch bin. Ähm, ja, eigentlich sollten heute noch die Pinsel von BH Cosmetics kommen. Aber habe ich glaube schon gesagt, ne? dass sie dann erst am Donnerstag kommen, weil da irgendeine Verspätung war mit der Lieferung. Und ja, ich wollte eigentlich ein Video drehen über neue Produkte heute. Aber es wird halt nichts und deswegen ist es nur ein lava video Ansonsten hoffe ich, dass es euch noch gut geht, dass ihr noch nicht befallen seid. Und je nachdem, in welchem Bundesland oder Land man ist, sind die Sachen ja auch nochmal unterschiedlich. Die einen Hand haben so und die anderen Hand haben so. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch noch gut geht und vielleicht, dass ihr auch gar nicht befallen werdet davon. Und ja, könnt ihr könnt ja mal in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben. Und das war es jetzt erstmal mit dem Video. Aua. Oh. Vor allem im Nagel gehen die Couch, ey, Alter, was die <lacht> Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Mir gefällt euch eigentlich mein Make-up-Look. Diesmal ohne Wimpern. Hinterlasst dem Video ein Däumchen da oben, wenn es gefallen hat. <lacht> Und abonniert meinen Channel, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und dann würde ich sagen, weitere Videos folgen. Und bis dahin. Tschüss.